hängt daran, dass wir die Fraktionssitzung nie am Wochenende machen und so. Ja, also wir haben eine Studie beauftragt, also wir haben sie schon beauftragt, die zeigen soll, welche Umsetzungsschritte denn jetzt ganz konkret gemacht werden müssen in so einer Gemeinde, wenn man dort Bus und Bahn fahrscheinfrei einführen möchte. Das heißt, es geht nicht darum, ist das generell möglich, ist das juristisch möglich, die Studien gibt es alle, die Berliner haben da was dickes, ein dickes Buch vorgelegt und so weiter. Und Wir wollen es jetzt ein bisschen einfacher machen, dass es jeder ganz schnell versteht, ähm, guckt mal hier, die, äh, eure Stadt, eure Region, ihr könnt das einfach einführen, das sind die Schritte, so müsste man das machen. Und äh, klar ist Voraussetzung, dass das Land dies und jenes tut, aber das ist sozusagen dann unsere Sache ähm, äh, in, im Landtag. Ähm, und wir wollen einfach zeigen, die Kommunen können das einführen und dann haben wir auch einen Grund, im Landtag die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. So, damit die Übertragbarkeit der späteren Ergebnisse aus der Studie optimal geleistet werden können, haben wir aus den sieben Initiativen, die ich hier schon vorgestellt habe, uns drei Räume ausgewählt, zusammen mit den Gutachtern, die wir dann näher untersuchen wollen und wo wir dann konkrete Umsetzungsschritte erarbeiten. Und diese drei Kommunen sind, die eine hatten wir heute schon mal hier kurz erwähnt, Bad Salzuflen in Ostwestfalen-Lippe. Wer nicht weiß, wo das liegt... Zwischen Herford und Lemgo genau. Herr, Herr, Herr. Nahe bei Bielefeld. Klar, ähm, Kreis Lippe. Klar, äh, Kreis Lippe. Ähm, manche kennen den Ort nicht, aber das wird sich ändern. Und außerdem ist ein gutes Vorbild für oder ein gutes Beispiel für sehr, sehr viele Kommunen, auch sehr viele Einwohner in Nordrhein-Westfalen, die genau in solchen Orten leben. Hat vier Stadtbuslinien, äh, läuft nicht alles rund, ist aber, aber auch gute Voraussetzungen, gutes Potenzial. Ähm, da äh, diesen fahrscheinfreien Nahverkehr freisetzen zu können. Und ihr wisst natürlich, dass ich äh, von eben schon, dass ich am Samstag, also fahrscheinfrei am Samstag, am Samstag dort auch vor Ort äh, sein werde, um mich da noch mal genauer zu informieren. Ähm, dann haben wir äh, den Kreis Recklinghausen, mitten in Nordrhein-Westfalen. Da können wir jetzt auch klopfen. Ähm, repräsentiert weite Teile der Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen und auch die umliegende Peripherie. Ähm, das heißt, ideales Experimentierfeld, ideal übertragbar auf einen sehr großen Teil von Nordrhein-Westfalen. Viele Facetten, die wir da behandeln können, ist natürlich auch VRR-Gebiet. Ähm, äh, Nico und Partner, sage ich mal, also er ist mit der im Team, weil er äh, in, diesem, in der Initiative, weil er dort lebt, ähm, äh, haben das fest fahrscheinfrei genannt. Ich sage Fest oder Festische, die Festischen Straßenbahn GmbH, die überhaupt keine Straßenbahn haben, kennt natürlich auch nicht jeder, was das heißt. Ich werde deshalb öfter mal vom, die Initiative darf natürlich vor Ort weiterhin so heißen, ich werde das nach außen immer öfter mal vom nördlichen Ruhrgebiet sprechen. Ich glaube, das ist sofort eingängig. Ähm, ja, mal gucken, was wir in dieser bisher ja sehr autozentrierten Region mit kostenlosen Parken in der Innenstadt äh, reißen können. Äh, das kann auf jeden Fall spannend werden. Und. Ähm, wir wollen ein Vorbild für den Verkehr von morgen draus machen. Und, damit das Ganze komplett ist, es gibt auch Leute, die wohnen nicht im Ruhrgebiet und nicht in Kleinstädten, sondern wohnen äh, total hässlich, das darf ich sagen, das wird mir auch Olaf nicht widersprechen, äh, in einer mittelgroßen Großstadt. Und äh, als drittes haben wir uns deshalb Wuppertal ausgesucht. als das ist kein Angriff auf Schilbahn. Das ist ein ich äh, äh, habe davon schon im Vorfeld gesprochen vom Verkehrslabor von Nordrhein-Westfalen. Also da gibt es ja nicht, die waren ja alles da. Ne? Nicht nur Baustellen gleichzeitig, äh, die einzige Zugangsstraße plus den Bahnhof sperren für eine Baustelle, die können da alles machen. Autonom fahrende Autos haben die da. Die haben eine Nordbahntrasse fürs Fahrrad. Äh, die haben die Schwebebahn natürlich. Die haben demnächst eine Seilbahn für den Nahverkehr. Da gibt es alles und eben auch eine Bürgerinitiative zum Thema Bürgerticket, wie es da heißt, die sehr gute Arbeit macht. Und ich denke, die werden auch davon gut profitieren können, aber vor allem wird unsere Studie davon profitieren können, wenn wir Wuppertal mit reinnehmen. Das sind also die drei. Und der Hochsauerlandkreis, der Rhein-Sieg-Kreis, Münster und auch Grevenbruch werden wir auch äh, weiter bespielen. Da überlegen wir uns schöne Sachen. Ähm, ich werde natürlich auch in Münster am 18. Juni sein, zum Fahrscheinfreitag am Samstag in Münster. Und, <lacht> ähm, äh, und wir werden weiterhin in anderen Städten auch was natürlich tun. Ansonsten... Die Karte, die Übersichtskarte, wo das alles ist, sowie ein, natürlich so ein Bild, wo das alles nochmal aufgemalt ist, Ne, ihr kennt das, und alles mögliche andere werde ich dann gleich mal twittern, die Webseite freischalten mit einem roten Knopf, Facebook, Instagram, Google Plus, Statusnet, ihr dürft das alles retweeten und äh, teilen und was auch immer. Ihr wisst ja seit gestern, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Okay, ähm, kurze Anmerkung: Natürlich bitte alles in enger Kooperation mit unserer Pressestelle, ähm, damit es da nicht eventuell zu irgendwelchen Vorschnellen oder vielleicht sogar zu Missverständnissen kommen könnte. Jetzt gibt es zwei Wortmeldungen sehe ich gerade von Nico und von Dietmar. Nico und Frank. Danke. Ja. Ähm Danke. Ich sage mal im Namen der Initiative, wir stehen, in den, wir stehen bereit, wir sind in den Startlöchern und freuen uns darauf, die fahrscheinfreie Initiative im Fest nach, nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das kann ich wirklich im Namen von, von allen sprechen. Wir, wir freuen uns da auf die Zusammenarbeit und stehen da gewehr bei Fuß. Dietmar? Ja, ich habe eine äh, ne Frage, Olli. Ähm, wie lang dauert diese, die, die Studie, also die Erhebung, die Evaluation und äh, der, bis wann ist das vorgesehen, abgeschlossen zu sein? Ja, wie Frau Kraft schon sagt, gute Politik braucht Zeit, wir rechnen mit drei Legislaturperioden. Nein, also, <lacht> im, <September lacht> im äh, äh, Oktober äh, werden wir uns noch mit mal allen sieben, Kommunen treffen, ist zumindest mal angedacht und im Gutachter. Und Anfang November, den genauen Zeitpunkt nenne ich so schnell wie möglich, werden wir dann eine Veranstaltung machen, wo wir die Studie und die Ergebnisse präsentieren. Nein, Frank erst bitte. Ja, ich wollte auch nur einen schnellen Glückwunsch äh, loslassen. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn die gesamte Kreislippe hätte daran teilnehmen können, weil äh, Mobilität ist da ein Riesenthema, aber Bad Salzofeln ist sicherlich ein guter Anfang. Und äh, ja, ich werde das auch bestmöglich begleiten da oben und freue mich drauf und freue mich für Bad Salzofeln. Ähm, dann noch einmal Dietmar. Hm? Dann, kurz, dann kurz von meiner Warte aus. Ich sehe hier NRW in Gänze über diese drei Kreise und Kommunen gut vertreten gegen gegen frei. und gebe Leute. damit dann die Sitzungsleitung auch wieder an Michelle ab.